Und zum Abschluss unserer heutigen Sendung, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen gerne das Duo Zart und Bitter vorstellen. Wer von beiden zart und wer bitter ist, das werden wir gleich klären. Herzlich willkommen, sage ich, Deborah Harmeier und Stefan Peters. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie zu Gast sind. Wir fangen mal ganz unscharmant mit dem Herrn an. Herr Peters, Zart und Bitter, das sind Sie beide. Was für ein Duo sind Sie und wie haben Sie sich gefunden? Wir zwei lesen mörderische Geschichten, schwarzhumorige Stories, die ich selber geschrieben habe. Und hier sind einige meiner Bücher. Wir haben uns kennengelernt während einer krimilesung die ich leite in Düsseldorf-Gerresheim im Bogarts. Aller paar Wochen treten da sehr prominente Autoren und Autorinnen auf und ich mache nur das Ambiente, sage guten Tag und auf Wiedersehen. Und eines Tages trat ein junger Kollege auf, der Debbie an seiner Seite hat, hatte und sie lasen zusammen aus seinem Buch und sie hatten mir so toll gefallen. Da habe ich sie dann in der Pause angesprochen, ob wir zwei nicht mal was zusammen machen können, künstlerisch. Und dann meinten oh prima. Und gesagt, getan. Und ungefähr vier Wochen später standen wir in vier wichtigen Tageszeitungen drin. Mhm. Der Witz ist, wir hatten noch überhaupt kein Programm okay. zu bieten und noch gar nichts gemacht. Dafür müssen andere Kollegen fünf Jahre <lacht> arbeiten. Wir genau. hatten ein Programm und waren schon in sämtlichen Zeitungen mit Interviews. Und so und haben die wir uns kennengelernt. mussten Sie da nicht. Das heißt, Sie standen schon in der Zeitung, obwohl Sie noch gar nicht dann zusammen auf der Bühne waren. Wie hat sich das dann seitdem entwickelt? Ich meine, jetzt sieht man Sie zusammen. Was macht Zart und Bitter dann genau? Wie sieht so ein Programm von Ihnen dann noch aus? Ja, also ähm, es ist halt immer mehr geworden, es sind immer mehr Lesungen geworden. Irgendwann kam dann halt der Name dazu. Und ähm, ja, wir lesen halt äh, Geschichten aus Stefans Büchern und manchmal auch eine von mir, wenn es denn zum Thema der Lesung passt. Genau, und Hermann äh, das alles immer noch so ein bisschen mit ein bisschen Schauspielerei. Um das noch ein bisschen äh, aufregender quasi zu machen. Also, das heißt, sie tauchen dann richtig in die Geschichten ein und dann wird das Ganze ja. auch wirklich so ein bisschen schauspielerisch dann auch ja. dargeboten, damit es dem, dem Zuschauer auch nicht langweilig genau, wird. Genau, genau. Noch schön mit Musik von Betty, Stephans Frau, ja. um eine, eine dichte Atmosphäre zu erzeugen und so also die. Die Rückmeldungen sind sehr positiv doch. <lacht> das klingt wunderbar. Gibt es gerade aktuell, mal ganz spontan gefragt, noch irgendeinen Termin jetzt in, den, in der nächsten Zeit, äh, ja, wo man sie sieht? das ist Der 30. März, ja. 16 Uhr, im Brühl in Gerresheim. Das ist ein ah, Restaurant, ja. das heißt im Brühl. Da lesen wir aus meiner Story 10 Grad Minus. Und diese Story spielt in Gerresheim in der alten Glashütte. Da ist mhm. ein großer hoher Turm. Und auf dem Turm mitten im Winter sind wir zwei. Sie ist ein junger Mann. Und ich bin ein alter Mann, wir kämpfen und duellieren uns tödlich um eine Frau mitten in der Nacht bei 10 Grad Minus. Meine okay. Frau Betty macht den Zaun und das wird sehr blutrünstig werden. Also 30. März, 16 Uhr, sollte man sich auf jeden Fall schon ja. mal merken. Sie haben allerdings auch, wir haben es ja gerade gehört, es geht auch in den Darbietungen von Zart und Bitter dann um Ihre Geschichten, um Ihre Bücher, die Sie schreiben. Und Sie haben jetzt auch ein neues Werk auch mitgebracht, steht ja auch auf dem Tisch, das den höchst interessanten Titel trägt. Ich finde, Männer haben den IQ eines Grabsteins. Äh, was ist das für ein Buch? Ist das ein, äh, ja, ein Ratgeber für Männer oder ist das, sind das auch Krimigeschichten? Das sind fast nur äh, Krimis, schwarzhumorige Krimis. Ja. Ratgeber für Männer. Ich glaube, die Männer würden die gar nicht hier erst kapieren. <lacht> Männer okay. haben... Und äh, auf diese Typus habe ich so abgesehen. Eigentlich nur drei, maximal vier Themen im Kopf. Das ist einmal natürlich Auto. Sport, Computer und Bauhaus. Mhm. Mehr ist bei denen nicht drin. Darum sind meine Freunde fast nur Frauen, zum Schrecken meiner äh, Ehefrau. Aber das ist alles mehr platonisch. Aber ich kann mich mit Frauen wesentlich besser unterhalten als mit Männern, weil Männer eine doch recht eingeschränkte Wahrnehmungsbreite haben. Mhm. Okay, also interessanter Titel auf jeden Fall. In der Edition Bärenklau erschienen. Ja. Man kann das aber auch über Sie persönlich beziehen. Wenn man äh, googelt. Genau, mit, mit wir haben ja. die Internet Seite auch eingeblendet äh, mit Widmungen und so weiter. Also, da gibt es wirklich alles, genau. wie man sich das Buch vorstellt. Portofrei und kann Portofrei. Das direkt mit Unterschriften auch richtig. von der Debbie genau. bekommen. Was macht denn den Reiz aus, mit Herrn Peters dann zusammen auf der Bühne Uff. zu sein und eben nicht einfach nur die Geschichten vorzulesen, sondern sie ja dann auch schauspielerisch äh, entsprechend dem Publikum darzubieten? Also Schauspielerei begeistert mich äh, sowieso mhm. und ähm, das, das ist halt quasi das Glück, dass ich das dann noch mit der Schauspielerei begleiten kann, weil es für mich dann auch einfacher ist, wirklich dann den, den Text gut vorzutragen. Also das, das ist einfacher, sich wirklich da komplett reinzufühlen, als nur so ein bisschen irgendwie. Und, mhm. ähm, das macht halt auch einfach super viel Spaß. Also das, und das ähm, glaube ich glaube, das kommt bei den Veranstaltungen auch rüber. Herzliche Einladung natürlich an alle unsere ja. Zuschauer, sich das Ganze mal live anzuschauen. Wir haben es gehört, 30. März gibt es eine Möglichkeit um 16 ja. Uhr. Ich sage vielen herzlichen Dank Nicht so für den Besuch danke. heute im Studio. Ich wünsche dem Duo Zart und Bitter natürlich weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Danke, dass danke. ihr da wart. Ja, vielen Dank. Okay. <lacht> Tschüss.